Hey meine Süßen und herzlich Willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch ein bisschen was erzählen über das aktuelle, den aktuellen Lifestyle so ein bisschen. Also es gibt heute kein, ähm, was klebt denn hier? Es gibt heute leider kein Make-up-Tutorial, weil es mir selber echt scheiße geht im Moment. Also, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich bin irgendwie so schlapp und habe Durchfall. Aber das mit Durchfall, da haben wir jetzt wahrscheinlich einen Grund für gefunden. Und zwar, weil ich von Moor dieses More Sleep nehme, für besser schlafen zu können. Und ähm, da ist auch total viel Magnesium drin. Und das Problem ist einfach, dass es schon Magnesium in meinem... Ähm, ja ist es in meinem Zentrum habe und dass dadurch halt der Magnesiumhaushalt viel viel zu hoch ist und dass ich aufgrund dessen dann halt eben Durchfall kriege das ist so einfach ist es aber ich kann euch was zeigen ich habe mir heute noch Pinsel bestellt es ist für nur ein Pinselpaket paket gekommen. Das andere kommt wahrscheinlich morgen. Ich glaube nicht, dass das heute noch kommt. Keine Ahnung, ob es heute noch kommt, aber ich glaube eher nicht. Und zwar hier das. Ähm, ja. Die Pinsel habe ich auch schon länger. Die habe ich in Rosé. Also die in Rosé habe ich schon länger. Die hier, die blauen, die kamen heute. Ähm, ja, oh. mir geht es wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe mich minimal frisch gemacht. <lacht> oh, jetzt muss man noch niesen. Und rotzen tue ich auch in einem. Oh, ein bisschen Nase hochziehen tut mir immer gut. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich habe mir auch sonst noch ein paar Produkte bestellt gehabt. Zum Beispiel hier das, das von NYX, das Devi Finish Fixier Spray. Dann natürlich, was nie fehlen darf, meine BB-Abschminktüche. Dann habe ich noch ein Primer, den Nutrition Touch von NYX. Und natürlich, meine Lieblingswimpern habe ich mir auch bestellt. Das sind die von Adele, die Wispies. Die sind echt schön, Ja, ich zwar heute nicht drauf, aber wenn ich Make-up trage, normalerweise habe ich sie drauf. Aber naja, da es mir, wie gesagt, nicht so gut geht, habe ich heute so wenig, wie es geht, irgendwie drauf. Ich habe das auch eben nur so innerhalb von fünf Minuten schnell drauf geklatscht. Ja, wie dem auch sei, ich wollte mich Hauptsache mal melden, weil ja mittwochs immer um 15 Uhr ein Video online kommt jetzt in Zukunft. Und nur weil ich krank bin, wollte ich das jetzt nicht schleifen lassen. Deswegen habe ich ein Laber-Video gemacht. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich hoffe, dass dann nächste Woche wirklich ein Make-up-Tutorial kommt. Und ähm, ja. Weitere Videos folgen. Abonniert meinen Kanal sehr gerne, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Drückt den Like-Button, wenn das Video einigermaßen erträglich war. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wünscht mir eine gute Besserung. Ich glaube, dann geht es mir besser. Bye, bye.